Gerd. Hä? Okay, Hefewasser und Mehl habe ich hier, Dinkemehl, aber war nicht irgendwas im Titel und Vorschaubild mit Levito Madre? Ja, meine Lieben, das stimmt. Tatsächlich zeige ich euch heute, wie man den Turbo Madre macht. Das ist total einfach und selbstverständlich zeige ich euch auch nochmal das Original. Hier habe ich jetzt erstmal ein bisschen Dinkemehl, Hefewasser und noch einen Teelöffel hier von dem guten Olivenöl dann nochmal einen Teelöffel Honig. Ganz wichtig, das sorgt mit den Nektarhefen dafür, dass er schön mild wird. Hm, und für diejenigen, die gar nicht wissen, was ist denn so ein Levitomatre? Das ist total einfach. Also es ist nämlich so, Levitomatre ist ein Sauerteig, eine italienische Mutterhefe, wie er auch genannt wird. Und normalerweise braucht ihr für die Erstherstellung 21 Tage. Also wirklich drei Wochen und das ist ja bei dem normalen Sauerteig schon schlimm genug, dass der fünf Tage ungefähr braucht. Doch heute zeige ich euch erst einmal die Turbo-Variante, anderthalb Tage maximal. Das ist der Wahnsinn. Und ich zeige euch auch später nochmal, wenn ich euch den Original-Levitomatri hier auf meinem Kanal zeige, den Unterschied zwischen der Turbo-Variante und der normalen Variante. Ist total interessant, hat hier glaube ich sonst auch noch keiner gemacht. Also, ich habe jetzt erst einmal hier 100 Gramm Weizenmehl genommen, 100 Gramm Hefewasser, Teelöffel Honig, Teelöffel Olivenöl. Die ganzen Zutaten und Schritte schreibe ich euch selbstverständlich wie immer unter diesem Video. Das Ganze verrühre ich jetzt erst einmal ordentlich. Ich habe das am Abend gemacht. So reicht das völlig aus. Ich decke das ab. Die Schüssel ist ganz wichtig, dass ihr die vorher richtig heiß und lange ausspült. Damit es schön sauber gearbeitet wird. Bei meinem ersten Levitomatro, den ich letztes Jahr im November gemacht habe, wo ja das Videomaterial verloren gegangen ist, war das nicht so gut. So. Dann zwölf Stunden später, Zimmertemperatur. Naja, theoretisch sieht es aus wie ein ganz normaler Vorteig. Ist es jetzt eigentlich auch. So. Schöne Luftblasenentwicklung, dann können wir ja weitermachen. Jetzt ist es ein bisschen anders beim Levitomatro wie beim normalen Sauerteig. Das heißt, beim normalen Sauerteig würdet ihr ihn jetzt füttern, ein bisschen Mehl, ein bisschen Wasser umrühren, zack, fertig. Aber ist anders. Es ist ein Unterschied, ob ihr auffrischt oder füttert. Theoretisch könntet ihr auch füttern, gerade später auch nochmal, also Mehl hinzu, Wasser hinzugeben. Aber tatsächlich entwickelt er sich dann anders. Das heißt, wir machen hier ein Auffrischen. Das bedeutet, und hier auch nochmal vielen lieben Dank an Uli, das bedeutet, dass ihr nur 100 Gramm von dem bisherigen Teig verwendet. Das ist auch bei dem original livito Madrid so, nicht nur jetzt hier in der Turbo-Variante. 100 Gramm von dem bisherigen Teig und dann kommen gleich noch weitere Zutaten hinzu. Übrigens zeige ich euch am Mittwoch, was ihr dann mit den Resten macht. Nicht wegschmeißen, einige machen das ja auch, aber gerade beim turbo Madrid da ist Hefewasser mit dabei. Ihr könnt da was richtig Leckeres mit zaubern, aber wie gesagt, das zeige ich euch. Also 100 Gramm haben wir hier, dann habe ich jetzt hier nochmal Dinkelmehl, 100 Gramm. Ur Original macht man das tatsächlich mit Weizenmehl. Hier habe ich jetzt nochmal 50 Gramm Hefewasser. Doch weil ja auf meinem Kanal vorrangig das Dinkelmehl ist, mache ich es einfach mit Dinkelmehl. Da sind wir ja ganz flexibel hier. Und das Ganze wird jetzt hier ordentlich verrührt. Erst einmal könnt ihr das mit der Gabel machen. Die Konsistenz von dem Turbo Madre ist ein wenig am Anfang anders als die normale Variante. Das sei auch schon gleich direkt vorweg gesagt. Ihr konntet jetzt sehen, beim ersten Mal war das schon recht flüssig. Das wird sich jetzt im Laufe der Zeit aber noch ändern. Keine Sorge, das kommt dem Original immer näher. Nur ist es folgendermaßen, das ist wie ja schon bei meinem Video zum Sauerteig, was ich euch hier gerne oben rechts nochmal verlinke. Viele Anleitungen gibt es und ich finde 21 Tage schrecken ganz schön ab. Das war auch bei mir der Fall und deswegen habe ich das euch jetzt hier mal in dieser Turbo-Variante gezeigt, damit euch einfach die Angst genommen wird. Und zwölf Stunden später, guckt mal, sieht schon viel besser aus und ihr könnt es schon an der Teigkonsistenz erkennen, die ist schon viel fester geworden. So, Schritt 3 kommt jetzt und dann habt ihr es auch schon fast geschafft. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Anderthalb Tage statt wirklich 21 Tage. Und mir geht es wirklich darum, ihr könnt auch das Original machen. Das zeige ich euch demnächst auch nochmal hier ausführlich, auch mit dem Unterschied hier zu dem Turbomatre. Das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Nur mir geht es wirklich darum, Leuten die Angst zu nehmen oder auch überhaupt erstmal die Möglichkeit zu geben, das auszuprobieren, ob das was für sie ist, bevor sie sich an der 21 Tage-Variante versuchen. Das nur so vorab. Ich bin schon sehr gespannt, wie ihr darüber denkt. Ich weiß, einige von euch arbeiten schon mit der Livetomate. Und ich freue mich auch schon auf die neuen Rezepte, die ich euch dann zeige. Hier übrigens, das war der erste Vorteig. Also, ihr könnt die Konsistenz sehen. Vorne ganz flüssig und oben schon viel fester. Und das wird sich auch noch weiterhin ändern. So, wieder 100 Gramm. Also, eigentlich kann man sich das auch echt richtig gut merken. Das ist schon eine ganz schön klebrige Angelegenheit. Durch den Honig kommen nämlich nochmal andere Mikroorganismen in den Sauerteig. Dadurch ist der viel milder und angenehmer und daher kann der Levito Madre als Sauerteig auch bei süßem Gebäck genommen werden. Ich glaube, ein Roggen, Dinkel oder Weizensauer würde man normalerweise nicht dafür nehmen, sondern tatsächlich echt für Brot, Brötchen und auch Baguettes. Und auch mit dem normalen Sauerteig zeige ich euch natürlich auch in nächster Zeit weiterhin Rezepte, ebenso zu meinem geliebten Hefewasser. So, und dieses geliebte Hefewasser kommt jetzt auch wieder hinzu. Das sind wieder 50 Gramm. Und dann habe ich wieder mein Dinkemehl, auch das sind 100 Gramm. Seht ihr, das war doch gar nicht so schwer, oder? <lacht> so. das Ganze wird wieder vermengt. Und während ich jetzt hier rühre, möchte ich mich einmal ganz, ganz recht herzlich bedanken. Einmal bei Uli für ihre Connections und ihr Zwischendurch-Wissen mit dem Auffrischen und dem Füttern. Herzlichen Dank dafür. Und dann möchte ich auch noch mal ein großes Dankeschön ausrichten an meine Mitglieder. Toll, dass ihr mich wirklich hier unterstützt, damit meine Videos immer besser werden. Dadurch ist es für mich viel angenehmer, noch bessere Videos für euch zu machen. Und wenn du Lust hast, auch Teil der Mitglieder-Community zu sein, dann schau mal unter diesem Video, da habe ich dir alles hierzu verlinkt. Und auch wenn Fragen sind, egal ob Levitum, Matri, Hefewasser, Sauerteig, Mitgliedschaft oder sonstigen, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich freue mich immer sehr über eure Nachrichten und werde diese natürlich immer so schnell wie möglich beantworten. Ich bin auch mittlerweile wirklich sehr stolz, denn tatsächlich beantworte ich jede Anfrage. So. Fertig gemischt, das Ganze wird wieder luftig abgeschlossen, zur Seite gestellt. Wichtig für euch zu wissen, hier sind jetzt die zwölf Stunden später. Das ist jetzt eine richtig schöne Konsistenz von dem Levitumatre. Guckt euch das an, die Luftblasen haben sich fantastisch entwickelt und jetzt könnt ihr loslegen. Wenn ihr das nicht tut, auch kein Problem, Deckel drauf, ab in den Kühlschrank. So und hier zeige ich euch mal die Unterschiede zwischen dem schnellen und dem langsamen. Hier habe ich den langsamen ungefähr im gleichen Stadion und der sieht auch schon richtig gut aus. Der wird gerade im Kühlschrank gelagert und riecht auch ganz klasse, so ganz mild, wirklich sehr angenehm. So und hier habe ich das schnelle Madre, das war auch im Kühlschrank. Das ist schon ein bisschen mehr eingesackt. Das liegt aber wirklich daran, weil es die Turbo Variante ist. Hm, Und was kann ich jetzt mit den Resten machen? Tja, gar kein Problem, das zeige ich euch hier. Erst einmal habe ich euch ja versprochen, am Mittwoch gibt es etwas Leckeres, dazu gleich noch ein bisschen mehr. Jetzt mache ich es aber so, dass ich diesen Levitumatre auffrische. Dabei werden Reste entstehen und was wir damit machen, das kommt gleich. Aber jetzt muss ich erstmal diesen wirklich sehr kühlschrankkalten Teig hier entnehmen, also der ist sehr fest geworden. Und was nochmal ganz wichtig wirklich zu erwähnen ist, das habe ich vielleicht noch nicht genügend getan, jedes Mal, wenn ich den Teig in diese Schüssel gegeben habe, habe ich diese Schüssel vorher nochmal richtig heiß und lange ausgespült. Ganz, ganz wichtig bei Madre. So, und hier frische ich ihn jetzt auf. Dafür habe ich jetzt hier einmal das Mehl und gebe wieder... Ah, doch jetzt. Gebe ich jetzt hier nochmal den Livitumatre hinzu. Mir wurde von der Uli gesagt, am besten nimmt man immer den mittleren Teil des Levitumatre. Da war ich nicht zu fähig. Ich fand das so schon ganz schön schwierig genug. Also, aber es klappt auch so. Macht euch da keine Gedanken. So, wie ich euch schon gesagt hatte, die genauen Rezeptangaben, Mengen und so weiter, damit ihr nicht durcheinander kommt, verlinke ich euch unten. Beziehungsweise schreibe ich euch unten auf. Dann habe ich hier ein bisschen Wasser, dann noch wieder das gute Olivenöl. Diesmal ist es ein Esslöffel und das Ganze wird jetzt wieder vermengt. Das ist auch gar nicht so schlimm und so schwierig. Ich mache das so von dem einen Levitumatre aus. Wenn ihr dort langsam knetet, dann vermengt sich alles automatisch da drinne. Dann sind die Finger auch nicht so schmutzig. Theoretisch könntet ihr auch die Küchenmaschine oder das Handrührgerät nehmen, aber da meine Küchenmaschine wirklich fast 7 Liter umfasst, ist das mit so ein bisschen Teig, finde ich, viel zu aufwendig. Und guck mal, das geht doch ganz schnell. Hier das frisch ausgewaschene Gefäß, da kommt das jetzt rein. Und ich bin vorher mit dem Teller mit der Unterkante da rangekommen, deswegen wollte ich noch mal fühlen, ob da irgendwelche Splitter sind. So zack zur Seite. Und dann nochmal zwölf Stunden warten, wenn man es aufgefrischt hat. Dieses Auffrischen ist quasi das Füttern, nur dass man immer vorher was abnimmt. So sieht das doch ganz gut aus und kann jetzt wieder weiter im Kühlschrank lagern, bis ich es benutze. Tja, hm, was wollte ich euch noch zeigen? Genau, wir verarbeiten jetzt mal die Reste, weil tatsächlich viele neigen dazu, die Reste vom Levitumatre bei der Herstellung wegzuschmeißen. Das kann man machen. Muss man aber nicht. Ich zeige euch, wie ihr die jetzt erst einmal weiterverwendet. Und zwar, wie man den Levitomatre ganz einfach trocknet. Das ist das jetzt vom ersten Schritt. Das konntet ihr ja sehen, das ist eine ganz weiche Konsistenz. Und wie ihr gleich mit den festeren Konsistenzen rumtrickst, damit es auch ganz einfach geht, das zeige ich euch gleich. So hier erstmal schön verstreichen auf dem Backpapier. Und das Tolle ist, Ihr braucht keinen großen Aufwand. Also ich habe das wirklich auf dem Backpapier verstrichen, habe es in den Ofen gestellt, kein Licht angemacht, einfach ausgelassen, den Spalt offen gelassen, die Tür und einen Tag später war es getrocknet, weil wirklich gerade die erste Variante ist so flüssig gewesen, dass man das ganz fein verstreichen konnte und das ist das Geheimnis, ganz fein verstreichen und es trocknet richtig schnell, auch ohne irgendein Dörrgerät oder dass man den Backofen anmacht. Wichtig, wenn ihr das ein bisschen schneller haben wollt, macht bitte nur das Licht vom Backofen an, denn ansonsten kann es passieren, dass euch das verbrennt. Das wäre nicht so gut. So und jetzt haben wir hier die feste Variante vom zweiten Schritt. Tja, die möchte ich ja auch natürlich schön verstreichen und trocknen. Also gebe ich noch ein bisschen Wasser hinzu, einfach so ein Schlückchen. Ich glaube, das waren jetzt so 20-30 Milliliter. Und schaut mal, das ist die perfekte Konsistenz zum Verstreichen. Das könnt ihr übrigens auch bei euren Sauerteigen machen. Wenn ihr merkt, die sind einfach zu fest zum Verstreichen, ein bisschen Wasser hinzu, dann sind die richtig schön streichfähig. So und wenn euch das Video gefällt, dann gebt mir doch einen Daumen hoch und vor allem teilt es mit so vielen Leuten wie möglich, damit jeder erfährt, wie einfach man Turbo herstellen kann. Und wenn ihr das noch nicht getan habt und noch mehr über Hefewasser, Sauerteig und Levito erfahren wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann erfahrt ihr immer als erstes, sobald ein neues Video hochgeladen wurde. So und ich verstreiche das Ganze jetzt hier und gleich zeige ich euch wirklich was ganz Leckeres. Oh, ich kann es gar nicht abwarten. Die wurden mir hier förmlich aus der Hand gerissen und ich werde die wahrscheinlich jetzt jede Woche machen müssen. Ob ich das will oder nicht. Aber glücklicherweise will ich. <lacht> ich zeige euch gleich mal, um was es geht. So, hier ist jetzt die zweite Ladung, die auch in den Ofen wandert zum Trocknen. Einen Tag später sieht das Ganze so aus. Das ist richtig toll geworden. Dadurch, dass das so dünn verstrichen wurde, lässt es sich ganz toll verarbeiten. So, ganz fein. Packt das jetzt erst einmal hier in eine Schüssel hinein und wenn ihr Lust habt, dann zeige ich euch mal meine ganzen getrockneten Sauerteige, mein Backmalz und wie ich das bevorrate. Falls ihr daran Interesse habt, dann schreibt es mir doch unten in die Kommentare hinein. Ähm, eine Anfrage hatte ich da nämlich schon und ich habe ja tatsächlich mittlerweile Dinkel Sauerteig, Weizen Backmalz mache ich selber, Roggensauerteig. Dann habe ich natürlich die selbstgemachte Trockenhefe aus meinem Hefewasser. Jetzt kommt hier noch der Levitumadre hinzu, also wirklich eine ganz illustre Sammlung hier. So und ich sammle mir das jetzt hier erstmal zusammen, packe mir das in die Schüssel und wenn ich möchte, kann ich das mit meiner Gewürzmühle aus meiner Küchenmaschine nochmal eben fein malen. Das werde ich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal machen. Bis dahin lasse ich das jetzt einfach so dort stehen im Abstellraum. Wie gesagt, ich zeige euch das nochmal ausführlich, wenn ihr das wollt. So und zack, das ist doch klasse. Aber wartet, ich zeige euch noch mal was Leckeres. So trocknet man die Matre. Was kann man denn sonst noch machen? Oh, leckere Cracker! <lacht> die gibt es am Mittwoch. Liebe Grüße, eure Emma.